So Leute, ich bin am Start jetzt bei Assam. Ich würde gerne das nehmen, was so der Verkaufsschlager ist als Frühstück. Also der Kollege sagt, bester Hummus Berlins, ja? ja? Okay, und was nehme ich dazu am besten? Kraftbruchbeilage dazu. Ah. Leden, Swede, Rote Minze. Ja. Und dazu. Flammenbrot, okay. Und dann nehme ich noch irgendwas, was so special mit, wie geil aussieht. Verlacht. Falafel, okay. Falafel, dann ich passt doch das. Für mich Falafel, das ist so geil. Ja, Top. Boah, das sieht aber heftig aus hier, Leute. Da muss man ja beinahe alles nehmen, ne? Oh, ja, äh, scheiße. Was, aber ich muss noch was anderes Ich kann auch einen großen Teller machen. Große Teller ist eigentlich besser. Äh, ich, den Rest nehme ich mit.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 Das sieht schon mal heftig aus. Ich werd mit Halloumi werde ich loslegen. Ich habe schon viele Halloumi gegessen im Leben. Was wirklich geil ist, der ist Ist ja geröstet außen. Außen knackig innen weich.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 Ich bin eben schon drin gewesen, rappelvoll auf einmal. Innerhalb von ein paar Sekunden rappelvoll. Frisch vom Tisch. <lacht> Aber den Spieß macht ihr nicht selber, ne? Selber Spieß. Den macht ihr auch selber? ja, alles ehrlich. Sogar den Spieß machen die. Da machen wir hier von, ne? Ja, geil. Dacht ich dachte schon, Ware von der Stange, weißt du? Nee, nee, nee. Hier in der Sonderling kriegt man was geboten. Nichts hier von der Stange.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 Hab ich gefragt, ob ich kurz filmen kann. Oh. Ei, ei, man muss von über seine Grenzen gehen. Komm, rein da. Was ich für euch auf mich nehme. Oh.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 Weißt du, was mir persönlich am besten gefällt? Das ist keine so heftige Zuckerbombe. Genau. Ihr macht nichts nicht zu viel. So, dass es lecker schmeckt, aber man nicht direkt irgendwie Diabetes-Schock kriegt. Richtig schön ausgebogen. Kann man gut essen, ohne danach einen Zuckerschock zu bekommen.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 draußen hier ist zu laut. Bin ich sehr gespannt. Dieses richtig angebräunt, also dieses was ihr gesehen habe schon richtig dunkel. Das muss ein bisschen. Natürlich darf nicht zu heftig, aber da muss richtig Röstaromen drin. Das habe ich hier drin. Die Zwiebeln geröstet, Tomate geröstet, dennoch diese, äh, die Peperoni da drin geröstet und der der Fleisch Fleischspieß knusprig kross Angst vor der Schärfe.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 Hier richtig heftig. Natürlich gebräunt vom Grill. Die schwingt er im Nachgeschmack mit. So richtig schön im Nachgeschmack. Und gibt eine geile, eine geile Begleitung zum Fleisch. Aufs Brot kommen wir nicht auf da.